Und die Sprache aus, ich sitze neben dem Lehrer und Spiegel auf dem Tisch. Okay. Wir schauen auf dem Spiegel Mundbewegungen vom Lehrer und vom Schüler. Und der Lehrer hat die Hand unter meinem Hand. Ja. Und ich beim Lehrer, da können wir versuchen Sprache, Stimme zu lernen wow. Und so haben wir dann Sprachen gelernt. Jetzt beginnt die Kursstunde.